Die Tätigkeiten, die ich mache, sind zuerst den beraten, am Telefon, auch, aber auch persönlich. Dann Mails abchecken und darauf antworten. Am Machen dann äh, Aufwertungen machen oder Teile rausgeben, Serviceteile, die man im Alltag sehr oft verwendet. Wir müssen auch schauen, dass der Showroom sauber ist, also dass äh, unsere Lifestyle-Sachen, die wir haben, schön draußen aufgestellt sind. Was sie gar ins Besondere macht, ist, dass alle familiär sind. Also, jeder hat es mit ihrem Gut, man hat Spass zusammen, auch während des Arbeiten. Also, es gefällt mir der Beruf Detailhandel mit dem Kundenkontakt. Ähm, auch von den Autos bin ich sehr fasziniert. Also, seit klein aus ich zum ersten Mal Mechatroniker werden. Dann ich aber nicht damit geworden, weil es nachher am Schluss doch noch gefallen hat. Aber trotzdem wollte ich mit Autos zusammenarbeiten. Dann bin ich auf diesen Beruf Detailhandelsfachmann der Tele logistik und am Schluss bin ich jetzt hier und mache hier meine Lehre. Ich habe diese Lehre gewählt, weil ich es gerne mit den Kunden zusammenzuarbeiten liebe. Und es ist auch gleichzeitig, dass man auch am Sitz ist, am Büro und gleichzeitig auch laufen Laufungen zum Beispiel Ersatzteilungen zu holen und am Mechka oder am Hund vorne und halt das Telefon annehmen, eine Mail zu schreiben. Ja, das gefällt mir recht gut.